Herzlich willkommen bei Koch mal schnell, meinem brandneuen Kanal. Hier zeige ich euch meine Rezepte mit der iPad Cook, dem Opti Grill oder anderen Maschinen, die mir gefallen. Ich koche aber auch ganz traditionell Gerichte aus aller Welt. Am Anfang zeige ich euch immer, welches Rezept ich zubereite. Jedes Rezept findet ihr in der Infobox. Danach gebe ich euch einen Überblick über die Zutaten und warum ich diese nehme. Dann fange ich an und bereite das Rezept Schritt für Schritt zu. Ich zeige euch meine Art der Zubereitung und jeden Schritt an der Maschine. Zum Schluss schauen wir, ob es geklappt hat oder das Rezept noch nicht perfekt ist. Freut euch auf leckere Rezepte. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keines meiner Videos. Jeden Freitag um 15 Uhr gibt es ein neues Video. Also ich freue mich auf euch. Bis demnächst bei Koch mal schnell.